Jo, hi, und willkommen. Mein Name ist Daniel Reupe. Und ich bin Metal Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zu Resident hey. Evil <lacht> <lacht> Ja. Okay. Resident Evil Bar. Es geht weiter. Wir sind in Kapitel 2, 3. Ja. Ich habe es ja. nochmal nachgeprüft. Wir sind in der Savanne. Und ich glaube, wir müssen jetzt... Wir müssen, glaube ich, jetzt weiter verfolgen Und ich glaube, dass wir jetzt... Hm. Ähm ja. Genau das machen. Genau, da wird lustig. Yes, ja, wir uns anstellen. Hm. An also für die heutige Aufnahme ist ja schon wieder ein bisschen lustig. Vom <lacht> einige sehr interessante Kapitel. Ja, ich weiß. Ich weiß wo. Oh uh, Gesellschaft. Ich mag aber keine Gesellschaft. Ich auch nicht. Du bist glaube ich über mir, ne? Ich, ich bin, bin über dir. Oh. Wow. hat nicht gedrückt. Ich glaube ich ja. Ich glaube Ich habe hab die falsche Taste gedrückt. Das tut mir leid. Ich habe gedrückt, aber ich weiß nicht, ob das genug war. Ja, ich, ich, ich, ich entschuldige mich, mich in aller Form dafür. Ich habe ich hab auch rein reingehört, also ich weiß nicht, ob das irgendwie eine Anzeichen dafür ist. War rechts von uns. Oh, egal. Oh, ich, ich habe Achievement bekommen. aber Aua. Ich glaube, wir sollten uns hier den Bildschirm ein bisschen einteilen. Ja, nimm du die linke Seite, ich übernehme die rechte. Geh du nach rechts. Da, ja. äh, äh, falsch, ja. gedrückt. ja. Diesmal habe ich gedrückt. Ja, ich hab Checkpoint. Erst, okay. Ich habe erst F gedrückt, aber dann habe ich gesehen, als V. Ja, ich musste wieder X drücken. Okay. Hop Mädels, würde ihr bitte mal weggehen. Dankeschön. Ah! ah, ah ich brenne! Oh, fuck! Mal die hinter uns erledigen. Oh, Mann. Oh. Ich wollte eigentlich schon immer mal so eine Safari machen. Aber nicht so eine. Vor <lacht> woher nehmen die überhaupt die ganzen Motorräder her? Die Einheimischen. <lacht> Da, da! Oh. Fuck uh. oh. <lacht> hey. Wir haben geschafft. <lacht> oh, ich nehme... Schön, Zeit. Ich, ich nehme den. Okay. Oh, ist Rainer! Oh mein Gott. Alter, wie viel Shit <lacht> hat der gerade? Ja! <lacht> <lacht> ah. Shit. Oh, Shit. Ah! Uh das -oh. Ich hab den Typ... Uh. Ich hab den Typen 20 Mal ins Gesicht geschaffen der ist immer noch bin tot. Wir sind tot. Ja. Ah, Nochmal. Äh, Komm jetzt. Störe die hinter uns, mach wir ein Auto. Ja. Yeah. Already working on it. Ah. die überhaupt so präzise mit ihrer Axt werfen? Nein, ich werfen, nicht werfen, nicht werfen. Da. Ich habe ihn abgewehrt. No! Da. Oh, da sind wir noch welche. A und oh, ah. oh. Okay, du lebst dich rechts. Okay. Ich glaube so. ich, glaub, ich erreiche den gar nicht. Ich erreiche den gar nicht, kann gar nicht so weit nach links. Oh fuck, überhitzt, überhitzt, überhitzt! Äh, irgendwie kann ich die Autos okay. nicht richtig erreichen. Okay, jetzt down. Da fallen sie runter, wie die fliegen. Oh, jetzt bin ich bei. So jetzt. Noch bitte ein Kontrollpunkt. Ja, bitte. Ich ja, ah, danke. Checkpoint. Warte. Oh, hi. Ach, Was? <lacht> Ich sehe sie noch vor so... Einer? Oh? Ja. Oh, wir haben immer noch so wenig HP. doch no die Fässer, ist Ich hab doch schon geschossen. Oh. ja, huh? Der steht sogar noch auf. Wie kann er überhaupt aufstehen? Ich bin überhitzt. Uh -oh. Ich so viel aus Warum haben, warum, es war deine Idee auf Veteran zu spielen! Ja, und ich liebe es. Bada bab! Ja was! Oder waren halt Nee. Nice. Checkpoint! Ja. Ich glaube, dass da, da noch was kommt. Das kann doch ah, ja. nicht alles gewesen sein. Ah, ah. Alter! <lacht> Oh. Oh. Ich erreiche okay. ihn gar nicht. Okay, ich habe, ich habe ihn. Gerade. Oh Jetzt ah. haben <lacht> wir, sind so am Arsch. Oh, sehr gut. Hab es geschafft? Yes! Ja. Ich habe mir eigentlich halt gesagt, gewünscht dass wir einmal da am Fluss gestorben wären. Wer wird da in den Fluss gefallen? Ja, der ist immer so wichtig. Er hat einfach nur so Christ im Hintergrund. Oh <lacht> <lacht> Vielleicht kann sich der nicht, nicht einblenden. Ja. Der wird doch jetzt nicht wirklich... <lacht> <lacht> Hast du gesehen, wie er runtergefallen ist? Wie, äh, wie ein Sack Kartoffeln. Okay. Mm, Kartoffeln. Hm. What done? Alle sind hier am Schlafen. Ja. Und das so soll Amerika sein. Da habe ich mir echt ein bisschen mehr erwartet. <lacht> Afrika. Ja. Afrika. Oh, oh ich glaube ich weiß, was kommt. Ja. Tank? Hey, warte mal, falsch oh. Hallo, Mr. L-Gigante! Du bist aus Resident Evil 4! Mhm. Wie uh, uh. gut dass ich genau weiß, wo sein Schwachpunkt ist. Uh. Uh, hi! Wenn ich mich nicht irre, sind wir so gut wie tot. Go, go, go! go, go, go. Get to the truck. Ich habe halt ihn auch meiner meine Pistole. Ne, wir werden voll geil. Cool. Oh. wir den erstmal. Ah, okay. scheiße, ich habe ich ja hab gedrückt. Nee, ich habe auch nicht gedrückt. Mir nee, auf dem Fuß, das tut doch weh! Oh! Und jetzt die Pickel! Ich weiß! Nur den linken, wie ich den rechten. Ja, weil normalerweise ist, ist der Parasit auf seinem Rücken. Gott. Gott. Oh. Okay, wir ballern uns noch welche ab. Warte. Nein! bin dabei jetzt. Au! Hinten uns noch eine ab, ey. Ich bin über jetzt. Oh, oh oh. Wow! Das ab. war oh gott fällt halt dann viel aus ging aber allerdings. ah da Danke haben wir da da haben wir das Problem geht noch äh, ein bisschen wir, weiter wir sind, ja. wir sind Doktoren wir wissen was wir tun ja oder nicht ja natürlich ah. okay. okay ich glaube ich muss nichts drücken <lacht> ich habe nichts gedrückt gerade Okay, ich, ich muss auf jeden Fall was drücken. Ja, ist gar du musst jetzt ja weggucken. Ja. Oh Gott. Gott. da kommt immer noch Ist das... Uah. Ja, ich glaube, ich muss ja nichts drücken. Warum muss ich hier was drücken? Uah. Ja, mal durch, ich da weggucken Nein. Nein. Okay, ich höre schon wieder Leute da. Oh. Hat echt gut, so, so ein Elgigant mal zu haben. Erinnert mich ja an Resident Evil 4. Ja. Da gab es da gab's so, so einige von denen. Oh, sehr gut. Und noch ja. einer? Au oh, da muss ich drücken. <lacht> ich kann ja nicht so schnell, ich bin den Tastatur, ey. Au! Verdammt. Ich habe links auf ihn geschossen. Ich wollte auf seinen Fuß schießen, habst du hier. So. Oh, das war oh, wir, sind oh, wir sind Doktoren, wir wissen, was wir tun. Der Parasit muss eindeutig entfernt werden. Muss operativ entfernt werden. Oh, oh, Jawoll. Oh, okay. Voll. Voll. Sir, geht es Ihnen jetzt besser? Eindeutig besser. Wir haben mal wieder eine gute Tat vollbracht. Ja. Es ist aber völlig gesund. <lacht>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 Ich habe ja die Grafik bei mir müssen bisschen runtergeschraubt, damit auch bei mir flüssiger ist, ne? Ja. Und die Gesichtsausdrücke sehen sehr gruselig aus. Ein bisschen. Ja. Time. I have to find her. I'm going with you. These are my people that are dying here. I can't just turn my back and walk away. Du, ich und der andere. Was? Ja. Oh, und die Mauer die zwischen uns steht oh, ich weiß was jetzt kommt ja da wird lustig ja jetzt kommt das marshland ja das kann ganz schön dauern ich weiß und wenn wir wieder irgendwie probleme mit dem internet haben dann <lacht> oh Gott aber wir haben es geschafft ey, rang a Boah, sind wir gut ey ganz direkte magini im archiv einsehen ja. das war waren die dinge ja. äh, weiter oh, ja. aber ich würde dann ja kurz einen schnitt machen ich weiß es war sehr kurz aber ja mein kapitel erledigt und das reicht mir. das muss reichen nichts bekommen oder so ja gut also, etwas kurz also, aber dann. warum nicht ne? ja, kurz aber actionreich ja. also dann